So, was geht denn? heute gucken wir uns äh, die elf von den schlechtesten Flugzeugen die immer noch in Betrieb sind also Flugzeuge die man noch immer noch also die man immer noch benutzt. Ähm, ja. ich weiß jetzt nicht wieso die hier ein bild von einem von einer Airbus A340 zeigen. Also, naja. Ähm, fangen wir hier an mit der Boeing 737-200. Das ist ein relativ altes Flugzeug. Ähm, also, das ist wirklich alt. Das ist einer der ersten Boeing 737. Äh, ich glaube, das ist irgendwie aus den 60ern oder den 50ern. Also, ja, schon wie alt sind, Und bevor der... Äh, ja, mh, also die Boeing 737 Max, also so eine komplett neue Version von der Boeing 737, war schon gefährlich, aber davor war eine andere Boeing 737 schon gefährlich, das war die Boeing 737 200, ja, okay, Boeing 737 200, 11. Platz, so, das nächste, Boeing, Boeing, Airbus A340, also dieses Flugzeug, was wir hier oben gesehen haben. Ähm, also die ähm, Airbus A340 ist eigentlich gar nicht mal so ähm, gefährlich. Ähm, also eigentlich ist es das sicherste Flugzeug der Welt, man muss wissen. Eine, Bo äh, eine Airbus A340 ist noch nie abgestürzt. Ne? So, also, die Also, äh, zu viele Passagiere. Äh, es gibt irgendwelche Sluggish. Ich weiß nicht, was Sluggish ist. Slugisch. Ja, also, ähm, die Boeing. Äh, Boeing. Airbus A340. Also, hat zu. Äh, äh, äh, zu schwache. Diese Engines. Sie ist zwar vierstrahlig, also hat vier Motoren. Aber die sind nicht stark genug. Das sieht hier auch irgendwie nicht so... Ähm, naja, begrüßend aus. Da steht auch noch, dass, ähm, sie, äh, dass sie nicht genug Power, hab, Power hat, um abzuheben. Außerdem ist sie ganze Zeit, äh, ist die ganze Zeit am Tailstriken. Und Tailstriken bedeutet, dass wenn das, das Flugzeug abhebt oder landet, sie hier so am Ende hier so, so angekratzt wird, dass sie so am Boden entlang schleift. Naja, okay, weiter. Die Bombardier CRJ 200. Ähm, ja, eigentlich ist Bombardier meine Lieblingsflugzeugfirma. Ja, Bombardier ist sehr bekannt für Coole Flugzeuge. Aber der schlechteste von denen ist das CRJ 200. Ähm. Naja. Ah, die ist zu klein. Ja, ja, ja, ja. Die ist, die ist schon klein, muss man sagen. Hier. Ein bisschen klein. Tut, Kolef, 204 sieht auch gar nicht mal so ungefährlich aus. Ähm, ja, die Tupolev 204 ist die russische Boeing 757 kann man auch sagen. Ähm, ja. Ähm, ja. Diese ähm, hier, diese Motoren sehen auch irgendwie richtig sass aus. Okay, Embraer M120. Embraer ist so quasi das brasilianische hier Bombardier. So. Ja, also, mein Ziel, also, das ist dieses Flugzeug, ist, also da steht es da. Das Flugzeug, man hasst es oder man liebt es. Ähm, Oh. Ah, ja, ja, ja, das ist laut in der Kabine und außerdem ist es auch sehr zu klein. Anton auf an 32, aha, okay. 403 Fatalities und 11 Abstürze. Äh, äh, äh, äh, äh. Die Boeing 757. Das, das, das, ist ein, das ist, das ist ein cooles Flugzeug, heute. Da könnte mir nichts sagen. Ja, I have to say that I love the Bull. Ja, ich liebe die auch, aber, naja, mal gucken, was da so steht. Ja, die hat, glaube ich, das gleiche Problem wie Tu204. Ähm ja, da steht, dass man da schwer drauf kommen kann, weil da lange Reihen sind und da irgendwie das Flugzeug zu hoch ist. Keine Ahnung, steht da. Ja, und diese Flugzeug ist einfach viel zu lang. Ähm, so, das, die Ilyushin Il 96. Ja, das ist das sowjetische jumbo -Jet. Man kann das mit der Boeing 747, der A340 und der MD 11 vergleichen. Ah ja. Die hat nicht mal MAC 1. Hier se kann man sehen, wo steht das? Hm. Hey, wo steht das? Hier hat nicht mal MAC und das ist ja noch... Das ist quasi ein Boeing. Äh, ähm, Airbus A340 ist ja noch kleiner, aber es ist ja ein größeres und, und das ist trotzdem nicht so... Also ähm, hier. Die, die hat noch weniger Kraft als Boeing-Airbus. Äh Boeing. Wieso sage ich zu Airbus A340 mal Boeing-A340? So, Comac arj 21 Ah, Comac, diese Flugzeuge. So. Ja, Comac ist eine sehr neue Flugzeugfirma. Die, die, die, also das erste Flugzeug wurde in 2008 erfunden. Das erste Flugzeug war das, ist die ARJ 21. Naja. Ähm. So, ah, ja. Dieses Outdated, also dieses bisschen. Halt nie so eine. Okay. Uh. Die Boeing A380. Ich sag immer zu Airbus, sage ich immer Boeing. Das ist krass. Ähm, so. Das ist auf jeden Fall eines der größten Flugzeuge, eines der größten Flugzeuge der Welt. Also, wenn das nicht riesig ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ähm ja. Steht da. Ach so, ja, weil diese hat nur zwei Türen hier und noch da und man muss da 800 Leute in die reinstecken, das ist auch gemischt, ähm okay, die Ilyushin Il 62, hier, ähm. Ah, die sagen, man fühlt sich da drin, wie in einem, äh, als ob man nicht in einem Flugzeug sitzt, sondern in so einem Stein. Naja. Okay. Äh, ja, ich würde dann sagen, ähm, äh, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Äh, abonniert mal gerne, schreibt mal einen Kommentar. Und ich würde mal sagen, ciao, ciao. One hundred, fifty, forty, thirty, twenty, ten.